Und los geht's. Also jetzt hier gehen wir zum Thema. Komplexes Umformen. So komplex. Vielleicht, schauen wir mal. Machen wir jetzt zunächst einfach oder nur die zweite Aufgabe. Die erste kann man selber üben. Und jetzt hier A und so weiter und so fort. Das lese ich nicht vor. Das ist zu kompliziert. Formen Sie diese Formel auf A, B, N, K, W. Oh, uh, so komplex. Das Gibt's doch nicht. Wie machen wir das? Schauen wir mal. A auf A umformen ist gefragt. Also da ist die Formel und ist gefragt, V zu umformen. Was sieht man da? Da steht A und etwas dazu ist gleich M. Also es ist also A plus irgendwas, also könnte auch B sein, ist M. Und was muss man da machen? Einfach das auf die andere Seite bringen. Ist doch leicht, obwohl es so kompliziert aussieht. Also bei dieser Umformung gehen, muss man sich einfach auf die Sache konzentriert, die wichtig ist. Also die Variable. Dieser Term hier, diese Summand, hat A und der Rest nicht. Also, jetzt hier muss wir einfach dann das Ganze auf die andere Seite bringen. Also, das Plus wird Minus, das Minus wird Plus. Aus. M, Minus, das Plus wird Minus, Minus, Plus, Plus, Minus, Minus, Minus, Plus. Fertig. Wow. Hat man nicht gedacht, oder? Schauen wir mir jetzt das zweite Beispiel. Was ist jetzt hier? gefragt auf B, ja B, um zu formen. Schauen wir mal, A plus B plus e. also da ist die, die, der Term mit B. Hm, nicht so schnell bitte, da haben wir noch einen Term, überall suchen, wo B sein könnte, und das ist hier und da. Also wir wollen jetzt, dass diese Terme, diese Summanden, die B haben, auf einer Seite bleiben, und der Rest geht auf die andere. Nur einfach nicht denken, was das ist. Es spielt keine Rolle, wie kompliziert der Rest ist. Einfach auf die andere Seite bringen. Nichts anderes. Ja? Und was bedeutet, da haben wir eine Summe noch. Ja? Das ist das plus das minus das, keine Ahnung. Summen von positiven und negativen Sachen. Also auf die andere Seite werden diese Sachen die Gegenrechnung haben. Also das Plus wird Minus und das Minus wird Plus. Also das bedeutet, B mal C bleibt hier. Das ist der andere Term. Hier mit Plus. Das bleibt auch hier auf dieser Seite. Und M war hier schon? Minus, das Plus wird Minus, das Minus wird Plus, das, wo haben wir das noch? Da, das Minus wird Plus. Fertig, ja? Gut, der Term bleibt eh da. Und jetzt, wir haben zwei Terme mit B drinnen, hm, was kann man da machen? Ja, herausheben halt, ja? Wir machen das B allein, sonst geht es halt nicht, ja? Und das bedeutet, wir muss das hier herausheben, das sind beide mit Mal, ja, und das geht halt so. Das bedeutet b mal Klammer auf c plus, was haben wir hier, Wurzel von dem minus, minus w. Also tatsächlich, wenn wir diese Klammer ausmultiplizieren, das ist bc plus b mal die Wurzel. Fertig. Hier haben wir nichts geändert. Und was haben wir jetzt dazwischen? Mal, was ist die Gegenrechnung? Ja, durch. Also das Ganze hier durch diese Klammer hier. Und weil es im Nenner ist, brauchen wir die Klammer nicht mehr. Okay, das könnte auch die endliche Antwort sein, die letzte Antwort sein. Aber was habe ich hier noch dazu gemacht? Ich habe ein bisschen das, diese, diesen quasi Doppelbruch, weil es hier ein Bruch gibt, ein bisschen so als einfachen Bruch geschrieben. Also, was bedeutet das? Ich habe oben und unten mal k multipliziert. Wenn ich hier oben mal k multipliziere, muss man jede Sache hier oben im Zähler mit K multiplizieren. Wie habe ich das gemacht? Anstatt jetzt über das K zu schreiben, habe ich diese drei Sachen hier in Klammer geschrieben mal K. Man könnte auch K mal m e minus K mal A plus K mal, w mal das Quadrat. so. Und hier wird F mal K durch K, K, K, also das wird so halt, <lacht> K, K. So, Das wird so gekürzt. Was bleibt dann? F. Gut, das ist oben. Aber wir haben oben das Ganze mit k multipliziert. Was müssen wir also auch dazu machen, damit der Bruch gleich bleibt? Auch unten mal k multiplizieren. Ja, Da ist es das Ganze mal k. Man kann auch die Klammer auflösen. Ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber sonst, fertig. Gut, nächste Aufgabe. Das ist die gleiche Formel. Und wir wollen jetzt sie auf n umformen. Hm, nein, doch, ja. Okay, so wieder das gleiche denken also wir lassen uns nicht von dieser komplizierte von diesem komplizierten Bild verwirren wir konzentrieren uns nur auf die Hauptsache also die Variable in welchen Summand ist die Variable drinnen hier so da ist sie drinnen der rest bringen wir auf die andere Seite oder weil sie jetzt hier mit Minus ist, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe nur das hier auf die andere Seite gebracht und das M auf diese Seite. Das wird das, wird das Minus dann zum Plus und das M wird dann hier auf diese Seite mit Minus sein. Aber ich habe dann auch die Seite gewechselt, damit das hier das Quadrat auf der linken Seite ist, wo die Variable ist. Ja? Okay, wenn Sie das langsam äh, anschaut oder Schritt zum Schritt macht, das wird schon, das ist nicht so schwer. Ja? Und das bedeutet jetzt hier, das wird auf die andere Seite mit Plus, aber das schreibe ich jetzt auf diese Seite. Der Rest hier wird so bleiben und das M wird hier in dieser Sache hier drinnen mit Minus sein. Das stimmt schon, da haben wir ja schon gemacht. Und wenn, wenn, wenn ihr wollt, macht ihr das Schritt zum Schritt und schreibt das N-3, äh, das Ganze hoch 2 auf die andere Seite und schreibt das, äh, das hier. <lacht> Immer ich lache, weil ich das mit dem Finger zeige. <lacht> so äh, Das hier auf der rechten Seite und das hier auf der linken Seite. Vielleicht ist es für, für euch so klarer Egal, also kann man auch so machen. So, jetzt hat man das hier mal ein, mal fertig. Was ist dann der Rest? Also das Ganze jetzt hier zum Quadrat. Also wir müssen die Gegenrechnung benutzen. Also die Wurzel, aber die Wurzel vom Ganzen, was auf der anderen Seite steht. Ja, vom Ganzen. Und das ist mit Plus und Minus, also das bedeutet, das Ganze jetzt hier für, wird unter der Wurzel sein. Und was bleibt dann hier? N-3, Ah, äh, jetzt ist ganz leicht, die 3 auf der anderen Seite fertig. Und was ist jetzt, wenn wir hier auf K umformen wollen? Aha, K, wo haben wir K? Hm, da, da ist es. Hm, da ist der, der Summand, der K hat. Wieder habe ich hier das Gleiche gemacht, also ich habe hier das F durch K auf dieser Seite das M auf diese Seite gebracht, ja, das bedeutet, es bleibt hier F durch K, das sieht man hier noch nicht, ja, und das M wird das Plus zum Minus, da ist es jetzt das Minus, und das F durch K wäre auf dieser Seite, ich habe dann die Seite äh, gewechselt, also ich glaube, das, und das kann man jede Zeit. das bedeutet jetzt hier, das F durch K wird so bleiben, und das Ganze minus M, das Ganze, was hier steht, minus M, und das ist jetzt fertig. Wenn ihr wollt, noch einmal, könnt ihr einfach das rechts schreiben das auf die linke Seite und dann so weitermachen. Aber man sollte auch bei diesem Niveau solche Sachen schon einigermaßen verstehen. Und jetzt das nächste. F durch K. Also was soll ich jetzt machen? Ich muss mal K machen, damit das K nicht mehr im Nenner ist, weil wenn ich jetzt hier einfach das f auf die andere Seite bringe, werde ich durch f machen. Was bleibt hier? Nicht k, sondern 1 durch k. Man könnte das auch so machen, aber wie auch immer, ich habe jetzt hier so gedacht, mal k. Oder machen wir das so im Gedanken, äh, wir bringen das f auf die andere Seite, also wir haben das Ganze hier durch f, aber hier haben wir 1 durch k. Und dann, was machen wir? Wir benutzen einfach den Kehrwert, also den Bruch umgekehrt. Also es wird dann das 1 durch k wird das K oben sein, das k oben. Und das F, was hier unten war, wird jetzt oben und das Ganze unten. No. fertig. Ja. Was ich also auch gesagt habe, ist das mal k hier und durch das Ganze kann man auch direkt diese Formel äh, finden. Gut. Und das Letzte, was je gefragt ist, wer, wo gibt es wer hier drinnen? Hier unter der Wurzel. Also man fängt dann wieder an, boi, boi, boi, hat kein Ende. Aber immer denken, einfach den Term isolieren, der die Variable hat und damit arbeiten. Was der Rest ist und wie kompliziert der Rest ist, ist wirklich völlig irrelevant. Also das bedeutet, jetzt bleibt das hier, da ist es, und der Rest wird auf die andere Seite, also das A, bleibt hier, also auf der rechten Seite, das a wird zu minus, plus, das plus wird minus, das minus wird plus, das, Pl äh, das haben wir auf der gleichen Seite gelassen, und das minus wird zum plus. Und was ist jetzt zu tun? Das ist hier mal, und wir brauchen die Wurzel allein haben, man könnte auch hier schon jetzt quadrieren, aber das ist ein bisschen komplizierter, man muss auch das b hier schon quadrieren, ist nicht notwendig, machen wir das so jetzt. Also, das bedeutet jetzt, hier haben wir mal, das wird durch B sein, ja, und dann bleibt die Wurzel hier allein, das Ganze durch B, ja, und da bleibt die Wurzel allein. Was ich jetzt hier drinnen gemacht habe, was ich auch vorher gemacht habe, ich habe hier oben mal K multipliziert, das Ganze mal K, also das hier in Klammer mal K, und dadurch wird das K hier im Bruch äh, gekürzt und bleibt nur F, und weil ich da oben mal K multipliziert habe, habe ich es auch unten gemacht, da ist es. Und gleichzeitig, weil die Gegenrechnung von Wurzel halt das Quadrat ist, ja, ich habe das Ganze das Ganze hier hoch 2 gemacht. Und da bleibt hier nur das. Und wieder bringe ich das W auf diese Seite und das auf diese Seite und die äh, Seiten gewechselt. Das bedeutet, es bleibt W ist D minus das Ganze. Da ist es. W ist D minus das Ganze. Fertig. Danke sehr.